Also insgesamt geht es Jasmin jetzt viel besser in der Schule. Sie kommt gut zurecht. ich ja, Ich freue mich. Wir unterstützen Sie auch zu Hause. Ja, also auch uns freut das. Sie kommt viel besser zurecht, vor allem seit ähm, sie Unterstützung von unserer Heilpädagogin bekommt. Sehr gut für die Unterstützung. Wir können auch zu Hause das weiter tun, weiter sie unterstützen. Ja, genau. Und ich habe mit Frau Kreuzer, heißt sie, äh, gesprochen. Und ähm, wir denken, ähm, dass es für Jasmin noch besser wäre, wenn sie diese Unterstützung noch regelmäßiger, noch häufiger äh, bekommen könnte. Jasmin sehr gut, das ist auch unser Wunsch, dass unsere Tochter sich weiter dann verbessert. Art genau, und dafür und sie dann Art und Art und Art und Art und Art und Art und Art und Art und Jüngst du den Kalla Gwalka? Wenn sie den Haggis trak, dann war es Haggis, wenn sie den Haggis mit Gott trak, dann kann ich mich mit Irgendwas läuft da gerade schief. Was ist passiert? Habe ich etwas falsch gesagt oder gemacht? Haben Sie mich jetzt nicht verstanden? Haben wir ein Tabu verletzt? Wir wollen doch nur das Beste für seine Tochter. Versteht er das denn nicht? Wie komme ich denn da jetzt wieder raus? Könnte ich den Dolmetscher zur Seite bitten, damit er mir die Situation erklärt? Ganz wichtig ist, dass sie die Veränderung beim Gegenüber wahrgenommen haben. Nicht zu wissen, womit sie die Irritation ausgelöst haben, ist aber natürlich beunruhigend. Die einzige Möglichkeit, Klarheit zu erlangen, ist, die Situation direkt anzusprechen. Herr Abdulalim, vielleicht bevor ich jetzt hier diese Unterlagen zeige, mein Eindruck ist, dass Sie irritiert sind. Was ist passiert? Ich habe <Sessizierte> Sie haben doch vorhin gesagt, dass unsere Tochter auf dem Weg der Besserung ist, dass es, jetzt, dass es hier besser wird und warum jetzt auf einmal schlecht und dass sie jetzt eine andere Schule bekommen sollte. Auch wenn sie kulturelle oder religiöse Ursachen vermuten, ist es am besten, die Situation direkt mit ihrem Gegenüber zu klären laden Sie den Klienten ein, Unstimmigkeiten auszudrücken. Das entspricht den Rollen im Gespräch und ist in der Regel zuverlässiger, als wenn der Dolmetscher Ihnen seine Vermutung erläutert. Frau Kreuzer, hier kann leider nicht immer bei Ihrer Tochter sein. Und deshalb würden wir eben vorschlagen, dass sie an eine Schule kommt, wo sie immer diese Unterstützung bekommt, so wie jetzt von Frau Kreuzer. Wenn Ihr Gegenüber nicht darauf eingeht und im Gespräch keine Klärung erfolgt, können Sie immer noch versuchen, die Situation im Nachgespräch mit dem Dolmetscher zu analysieren. Vergessen Sie dabei aber nicht, dass auch der Dolmetscher lediglich Vermutungen anstellen kann. denn Ihre Situation sich verändern, wird es dann besser, dass es jetzt mal besser wird für Ihre spätere Zukunft oder für Ihre spätere äh, berufliche Zukunft. Ja, davon, davon gehen wir eben aus, dass sie in der anderen Schule besser lernen kann und sie dann auch besser vorankommt, noch klar, auf jeden Fall. Ja.